So, Mahlzeit Leute, hier ist Alex. Ich habe momentan Urlaub und werde diesen Urlaub nutzen, um ein kleines Experiment durchzuführen. Und zwar möchte ich ein GTG-Training ausprobieren. Das heißt also, dass ich zwei Wochen lang jeden Tag mehrmals am Tag trainieren werde. GTG steht für Greasing the Groove und ist eine Trainingsmethode, bei der man, wie ich gerade das schon gesagt habe, ähm, über den Tag verteilt mehrere Sätze ausführt. Man macht immer nur einen Satz am Stück und sollte bei diesem Satz bei einer Intensität von ungefähr 50 bis 80 Prozent liegen. Damit wir dann am Ende das alles auch vergleichen können, ähm, werde ich jetzt natürlich erstmal einen Ausgangstest machen. Äh, ich werde zwei verschiedene Techniken trainieren und zwar einmal Planche und einmal Frontlever. Das sind zwei Sachen, die ich auf jeden Fall mal verbessern muss. Ähm, ich werde als Ausgangstest und als Endtest dann den Planche und den Frontlever in One Leg Version mit dem angehockten Bein so ausführen, dass ich das angehockte Bein am Knie des gestreckten Beins anlege. Und wir vergleichen dann einfach die Zeiten, ob sich die verbessert haben oder welche Auswirkungen sich halt ergeben. Ähm, ja, das würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal. Ne? Wir fangen mit Planch an und gehen danach zum Frontlevel. Ich mache dazwischen natürlich noch eine kurze Pause, aber jetzt erstmal Planch. So, wir werden dann natürlich auch im Video sehen, wie lange das war. Jetzt kommt erstmal eine kleine Pause und nach der Pause machen wir den front weiter. So, jetzt sind ungefähr 3-4 Minuten Pause um. Stelle ich die Kamera mal hier rüber, dass wir den front auch sehen können. Dann schauen wir mal, wie lange der geht. So, das ging schon mal bedeutend länger als der Planche, was ja auch kein Wunder ist. Ähm, genau, Diese Übung werde ich dann einfach nach zwei Wochen Training nochmal machen. Ich werde so aufbauen, dass ich ja, alle anderthalb Stunden trainiere. Das heißt also, ein Satz Planche und dann fünf, sechs Minuten Pause und ein Satz Frontlever. Und ja, dann halt 90 Minuten Pause und dann geht's weiter. Ich werde morgen berichten, wie das heutige Training abgelaufen ist. Und bis dahin, schönen Tag noch. Ciao.